Herzlich Willkommen zu Airport CEO hier beim Manalyzer. Äh, ich habe freundlicherweise ein Key für dieses Spiel hier bekommen, für diese Simulation. Und wir können das Ganze jetzt einmal gemeinsam an. Es gibt mittlerweile auch, es mittlerweile Airport CEO auch auf Deutsch. Äh, den Link zum Spiel findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ähm, ich habe noch nichts gemacht. Also, ähm, ich sage hier Flughafen weiter ist nichts da. Das heißt, die, die gehen komplett neu und voreingenommen rein. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Äh, aber es kann ja nur gut werden. Ne? Also starten wir einfach mal. Okay. Wir können auf jeden Fall äh, unseren Charakter noch mal ein bisschen anpassen. Das äh, werden wir jetzt auch an dieser Stelle einmal machen. Oh, und jetzt können wir. Oh, wir können sogar einen Standort auswählen. Wie geil ist das denn? Alter. Huhu. Machen wir das denn? Ha. Kann man das, ach, das kann man sogar hier. Ach, man kann das überall machen. Ist ja richtig krass, ey. Auf dem großen Aber war ich übrigens schon mal, oder? Ich glaube schon nicht, das war ich schon mal. War es der kleine Aber? Ich bin nicht sicher. Ich glaube, irgendwo war irgendwo auf irgendeinem Aber war ich mal. Ähm, und welche Stadt sind denn hier. Was denn hier verlocken? Hm. In München gibt es Straßen, deswegen ist vielleicht doof. In Deutschland ist Audi, das ist halt irgendwie auch doof. Aber sind Bern? Wobei ich glaube, die bayerischen Gesetze sind nicht so geil, ne? Ähm. Regensburg ist bestimmt netter Pack. Wir, machen wir den Flughafen dahin. So. Flughafenstandort bestätigen. Flughafenname. Oh Gott, ey. Den kann ich ja nicht mehr Metalizer nennen. Shit. Äh. Oh, oh, oh, oh. Wir nennen ihn das Wunderland. Das Wunderland. Und die Abkürzung ist äh, A-L-I. Nee. A AIW ist der Flughafen. So, Flughafenmodus einfach. Äh, ein ziemlich, äh, es ist ein ziemlich einfacher Flughafen. Ein CEO zu sein wird deine Rente nicht gefährden. Du beginnst mit zwei äh, Millionen Dollar Budget. Okay. Machen wir mal einfach für den Start. Wir können aber in späteren, in späteren Verlauf können wir auch immer noch mal sagen, dass wir äh, vielleicht einen anderen, also einen anderen Modus oder eine andere Schwierigkeit haben möchten. Dann starten wir die ganze Kiste hier mal. So, willkommen auf deinem Flughafengelände. Ist es dein erster Tag hier? Dann sehen wir uns mal zusammen diese kurze Einleitung an. Ja, ja, ja, natürlich. Äh, das, dies ist das Baufenster, in dem du alle Strukturen und Gegenstände rund um den Flughafen findest. Okay. Äh, einige Objekte sind noch nicht verfügbar und müssen im Beschaffungsfenster freigeschaltet werden. Ja, das, das blinkt nicht an. Okay. So. Äh, dies ist das Managementfenster. Tastatur, Kürzel Tab, alles da, super. Das ist das wichtigste Fenster, in dem du alles findest, was zum Leben eines CEOs dazugehört. Was? Das sind meine, meine Sekretärin hier. Nicht da. Ähm, in der ersten Registerkarte ist das Dashboard, wo du einen allgemeinen Überblick über den aktuellen Zustand deines Flughafens. Okay. In der Registerkarte Wirtschaft findest du dein Budget und kannst Verträge annehmen, neue Produkte bestellen oder Kredite aufnehmen. Das Fenster wird bestimmt wichtig. Sein. In der Registerkarte Betrieb kannst du deine Dienste des Flughafens ein- und ausschalten. Äh, so wie den Flughafen öffnen, allgemeine Luftfahrt zur Nutzung zu lassen. Alright. Im Fenster Bau kannst du Auftragnehmer einsetzen, die, die beim Bau deines Flughafens helfen. Ja hier, der Auftragnehmer hier ein. Alles klar. Oh, es sieht so aus, als hättest du eine neue E-Mail vom Bürgermeister erhalten Oh, ich eine E-Mail vom Bürgermeister. Ähm. Erinnerung, so getappt um das menschenfenster erneut zu öffnen. Achte auch darauf, dass du ein, äh, dass du den, den unterschiedlichen Fenstern vertraut machst. öffnen mal die E-Mail. Willkommen zu... Das ist ein Reh. Den haben wir schon mal geschrieben hier. Ha. Danke für unser letztes Meeting. Ich hoffe, Sie mögen Ihren neuen Job. Ich weiß, es ist nicht viel, aber hoffentlich kriegen Sie es besser hin als der Letzte, der den stolzen Flughafen unserer Stadt bauen wollte. Ich Ihnen nicht eine Menge Arbeit, also packen Sie es an. Besser an. Leider kann ich Ihnen... Äh, Gott, leider kann ich Ihnen keine Tipps geben, weil ich auch nicht weiß, wie ein Flughafen funktioniert. Sie bist ja wahrscheinlich Bürgermeister. Aber oh, ich möchte Sie daran erinnern, dass, ich, äh, an ihr Budget, dass ich sie sich an ihr Budget halten müssen. Wir verlassen uns darauf, dass sie für Profite sorgen. Ich hätte vielleicht doch den Berliner. Ich hätte doch vielleicht in Berlin das machen sollen. Da wäre es wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen. Ähm, hier das Wichtigste, was du wissen musst. Ja, alles klar, okay. Ab. Drücke H um das Tutorial-Fenster, alles klar. Äh, drücke None. <lacht> für Tipps zur Verdienung der Benutzeroberfläche und des Bildschirms. Ja, okay. Ich glaube, die Taste ist nicht belegt, ne? Kann das sein? Ähm. Gut. Wir, wir behalten die E-Mail mal als äh, freundliche Erinnerung. So. Äh, du kannst F oder das Symbol ganz links im unteren Feld drücken, also hier unten, äh, um den Flugplaner aufzusuchen. Sobald du deinen ersten Fluglinienvertrag unterzeichnest äh, und einen passenden Flughafen für kommerzielle Flügel gebaut hast, kannst du sie hier planen. Gut gemacht! Es gibt für dich auch selbst, äh, es gibt viel für dich selbst zu tun und zu lernen. Wenn du H oder das Fragezeichen unten links drückst, kannst du das Vollfenster erneut öffnen. Wenn du jemals Hilfe brauchst, kannst du den aktuellen Schritt im Tutorial ansehen und die Checkliste. Ah Okay, die deutsche Übersetzung ist ein bisschen holprig. Äh, drücke weiter, um mit dem Bau des ersten Flughafens zu beginnen. Uhuhu, yeah. Okay, ähm, Flughäfen sind komplexe Megastrukturen. Es ist äh, am besten, wenn du in einem kleinen Flugfeld anfängst, äh, um die Grundlagen des Flugkriegs zu lernen. Das macht irgendwie Sinn, ja. Äh, denk dran, die Checkliste aufrufen kannst. Ähm, das Häkchen neben den Button schließen kurz. Also ja, äh, ja, okay, Checklist habe ich schon gar keine Ahnung, wo die ist. Okay. Unterzeichne ähm, einen Auftrag mit einem Auftragnehmer. Äh, Tab. Dann brauchen wir Wirtschaft. Wir wollen Verträge hier. Vertrag zwischen äh, HWI und äh, Wunder, äh, Wunderland. Ähm, Maximaler Auftragnehmer 86, mündliche Gebühr pro Auftragnehmer 8,7. Äh, der Auftragnehmer verspricht, fähige Arbeiter bereitzustellen, die Objekte nach Blaupausen bauen können. Auftraggeber werden über das Telefon bereitgestellt und erfordern eine Baustelle. Jojojo, jo, jo, alles unterschreiben hier. Ja gut. So, haben wir unterschrieben da das Ding hier? Ähm, so, setze ein. Setz einen äh, Auftragnehmer ein. Betrieb, dann Bau. Äh, Wirtschaft. Hier, warte mal, wo das hier? Ah hier Betrieb. Betrieb, dann Bau. Ähm, dann müssen wir hier setze einen Auftragnehmer ein. Hallo, hier ist der Wettleiser. Ich brauche Leute auf meinem, auf meinem auf meinem Flughafen. Danke wir verwenden, Baumaterial um zu bauen. Das Material wird automatisch bestellt und mit Trucks äh, an den Lieferort gebracht. Okay. So, warte darauf, dass er auf Ah, hier kann ich die Checkliste machen. Ah, ist da. Alright. So, wo, wo sind denn die Leute, die hier bauen? Ah, da gab es Bus. <lacht> das, Spiel ist auch, äh, das Spiel ist im Early Access im Moment gerade. Ähm, es wurde aber... Ordentlich verbessert, erweitert und so weiter und so fort. Ähm, und es soll, es hat sehr gute Bewertungen. Es hat sehr gute Bewertungen. Die kürzlichen sind äh, nicht ganz so gut. Ähm, aber das ist halt größtenteils so Beschwerden, so äh, ja, äh, die Updates haben halt ein bisschen, haben halt Probleme reingebracht und so weiter und so fort. Hm. Naja. Deswegen, äh, aber bisher laut von mir alles flüssig. Ich habe auch einen ganz normalen Rechner, ich habe keinen NASA-Computer oder so bei mir hier stehen. Also läuft. man muss irgendwann denken, es ist halt auch ein Rdx jetzt. Fangen wir den Bau des Flughafens an, damit du deinen ersten Flug der allgemeinen Luftfahrt empfangen kannst. Das Bild unten ist ein Beispiel für einen Flughafen, der für die allgemeine Luftfahrt eingesetzt werden kann. Also die hatten so quasi auf Gras hier. So, platziere eine, Land eine kleine Landebahn und warte auf das Baumaterial. Ah ja, okay, Hier. Wichtig! Äh, wenn du deinen Luftverkehr reibungslos gestalten willst, äh, dann richte eine Einfahrt- und eine Ausfahrtrichtung für deine Luftbahn ein. Okay kannst du dazu auf sie klicken, drücke C, um das Vollfeld zu visualisieren. Ja gut, haben wir ja noch nicht, ne? Klar. Ähm, so ein Terminal, nicht. Äh, Flughafenstruktur, kleine Landebahn, ne? Ja. So, können wir das irgendwie drehen? Mit rechts hier können wir es nicht drehen. Da hinten Punkt. Ne, auch nicht. Hammer. mal. Ja. R. Ah, R, R. Mit R können wir rotieren. So, äh, ich würde sagen, wir packen die Landebahn mal, mal hier hin. So, die kleine Landbahn haben wir. Platziere jeweils. Ja, hier, okay. Wo ist Regen da? Ah. Oh. Ähm. Ja. ich bin hier sogar Spam <lacht> Moment. Hallo, meine Mein Name ist Dinos Carlson und ich arbeite als senior Consultant beim Stadtbau. Ich habe gehört, dass du lernen möchtest, wie man einen Flughafen baut. Genau deshalb solltest du dir das Tutorial ansehen. Dort findest du eine ausführliche Anleitung, wie man ein kleines Flugfeld errichtet und es dann in einen großen internationalen Flughafen verwandelt. Ja, okay, danke, Lina. Danke. Toll, eine Gelegenheit. Bizarre, schnell. Guten Tag, mein Name ist Dr. William Monroe, ein Mitarbeiter in der privaten einer Bank in London. Äh, stand sowieso ist inaktiv. Ja, alles klar. Kann ich den antworten, irgendwie? Das ist hier halt echt eine, so eine Family, ne? <lacht> Okay, das ist wieder cool. Das ist schon wieder cool, ey. Ähm, so. Hier, ja, Ein- und Ausfahrtslandebahn. Hier nee, die Ausfahrten. Hier, ne? Ja, aber. Hä, ja, wieso baut er das denn jetzt hier nicht? Hm. Ähm. Muss ich das verstehen? Platziere zwei Landebahn-Einfahrten-Ausfahrten. Ja. Ah, so rum. Ah, wir haben das falsch rum platziert. Alles klar, okay. So müssen wir es hier. Zack. Und hier oben noch, ne? So, zack okay, gut, morgen, äh, kann ja mal passieren, ne? Ähm, hier, das Rollfeld, Fundament. Wir haben noch die kleinen Wandplatz oder? Hier ist noch hier Platz wieder. Ah, das ist, oh, hier, Plätze, oh, das ist jetzt nicht Haben wir jetzt irgendwelche Bauarbeiter eigentlich noch mal? Hier das Rollfeldfundament von deiner Landebahn Einfahrt Ausfahrt. Okay, wo ist denn das hier? Ähm, Rollfeldfundament hier. So. Kann so rüberziehen oder also, ne? so, ne? Oh, vielleicht. Ich müsste es von hier irgendwie ziehen oder so, also, ne? Kann das sein? Oh, so, vielleicht. Ja, ich glaube, dann... Nee, müsste eigentlich passen. so platziere mindestens fünf kleine Standplätze. Und, äh, was wir natürlich auch mal schauen können, ist halt, ob jetzt wieder einen Auftragnehmer hat. Das hat er schon gekündigt. Äh, Bau? Hier. Wir haben gar keine Auftragnehmer. Warum nicht? Der hat gekündigt, der Typ, ey. Der hat gekündigt, einfach so. ist schon echt dreist, ne? Ich schmeiße die Kisten einfach raus. Wir haben voll viel Baumaterial, aber niemand ist da. Und was bauen denn die Kisten hier? Wir machen 55.000 Minus die Stunde. Das geht ja schon gut los. So, wo kommen jetzt die... St was sind jetzt, jetzt die Standplätze hier? Ach nein, das sind... Da ah, das sind Die Standplätze hier. So, eins. 3 4 5 5 haben wir auch schon mal platziert Die müssen jetzt halt alle noch gebaut werden ne? Hier, da ist, oh, hier ist unser Auftrag Ja, er baut Aber wir sollten wir vielleicht nicht mehr als einen einsetzen Weil sonst brauchen wir halt Jahrzehnte Okay Wir setzen wir setzen 19 Auftragnehmer ein 19 weitere Das muss hier jetzt richtig knallen Die Kiste das muss richtig abgehen. Da, kommt, da muss jetzt ein ganzer Bus voll mit Auftrag, äh, Auftragnehmern kommen. Sonst wird das ja nichts. Sonst wird das echt nichts gehen. Das ist halt richtig schlecht. Wenn, wenn ein Auftragnehmer so einen ganzen Flughafen hier bauen, <lacht> dann hätte ich ihn, dann hätte ich ihn willig in Berlin gebaut. Ja, weil jetzt kommt, jetzt kommt hier nämlich jetzt kommt hier nämlich der richtige Bautruppen mal an. Das hier ist nur der Vorarbeiter, Der, Mann. Ja, der Olo, Olaf äh, Lindahl. Der kommt. Das ist nur der, der, nur der Vorarbeiter. Hier kommen jetzt die ganzen Arbeiter. Sehr gut. So wollte ich das haben. So sollte, so sollte der Betrieb hier aussehen. Das kann man sich in Berlin noch mal zu Herzen nehmen. Vielleicht noch mal, Das ist ein bisschen Berlin-Bashing. Tut mir leid. Ähm, aber wir brauchen, wir brauchen das Rollfeld-Fundament hier. So, wartet mal. Hier. So. Und zack. So, jetzt sind nämlich das miteinander verbunden. Auf mysteriöse Art und Weise. Ähm und, was also, jetzt noch mal platziere einen, einen, kleinen Flughafen oder Flugverkehrskontrollturm und warte bis alle Strukturen gebaut sind. Okay. Wo ist das denn? Das ist wahrscheinlich hier, ne? Handel, Boden, nee. Tür und Fenster, alles klar. Sicherheitszone, Personalbereich, okay, Toilette. Brauche oh, Spieler bestimmt auch, ganz wichtig. Hauen, alles klar. Ähm, wir sollen aber einen, einen Flugkontrollturm bauen. Den müssen wir jetzt einfach finden hier. Die Frage, wo? Infrastruktur vielleicht? Ich glaube, hier sind sie aber auch nicht. Die müssen aber irgendwo anders versteckt sein. Terminal. Hm. Hier. Ah, hier. So, das ist hier der ah. Den. Ich brauche noch drehen. Nehmen wir so hier hin. Zack. Okay, und hier, die sind schon fertig. So, ich glaube wir brauchen noch mehr Auftragnehmer, ne? Das geht hier noch nicht, das ist noch nicht schnell genug hier. Jetzt noch mal 20 Stück ein. Damit die dann auch mal rankommen hier. Ja? Die kommen jetzt bestimmt alle, die kommen jetzt alle. Ich bin da, ich bin da zuversichtlich. Aber, äh, die Leute sind fleißig hier, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Weißt du noch nicht, wo wir nachher das Terminal hinbauen, also wo die Leute nachher ankommen, weil hier reisen die, glaube ich, hier sind, glaube ich, die Anreisenden. die anreisen. Ähm Not sure. aber jetzt kommen immer mehr immer mehr Hilfskräfte kommen jetzt hier an. Und dann kommen die tragen jetzt sogar schon zwei die Kisten, weil sie einfach nicht wissen, was sie tun sollen sonst. Wie die kleinen Menge hier wird gebaut. So. Okay. Dann warten wir einfach. mal. kann wir die, die Zeit irgendwo vorspulen vielleicht. Hier unten. Ah, ja, Zack. Wupp. Und dann jetzt wird hier schnell gebaut. Haha. <lacht> Dann nimmt der Flughafen langsam äh, Form an. Perfekt. So lobe ich mir das. Warum ist denn der hier deaktiviert? Ah, okay, Rollfeldverbindung. Alles klar, wir können ja noch nicht öffnen, weil noch keine Rollfeld Rollfeldverbindung da ist. Vielleicht haben wir auch ein bisschen zu breit gebaut, das werden wir nochmal. Dürfen wir gespannt sein, ob das so funktioniert oder nicht. Weil, ich meine, es ist halt eine ganze Menge noch zu bauen halt. ne? Und die sind halt auch nicht gerade die schnellsten. Weißt weiß schon, warum. Jetzt, mir wird langsam klar, warum das in Berlin so lange dauert. Also, wenn die alle da so arbeiten, puh. Kein Pausenraum, keine Toiletten, kein Catering. Die arbeiten hier wirklich Tag und Nacht durch. Naja gut, eigentlich nur tags. Weil Nacht gibt es hier irgendwie nicht, glaube ich. Wobei, es noch Tag 1, ne? Ah, okay. Gut. Ich nehme alles zurück, was ich gerade über den Flughafen gesagt habe. Wir sind an Tag 1 und das Ding hier steht hier halb. halb. Ja, wir rufen noch ein paar... Ah. Achte darauf, dass du mindestens zwei äh, Ausfahrten, Einfahrten mit deiner Landebahn verbunden hast. Ja. Haben wir doch jetzt gleich. Hier ist Nummer 1 und da oben ist irgendwann Nummer 2. Die landen hier auch auf der Buggelpiste. Das ist okay, aber erstmal für den Anfang. Wir, wir können ja später noch Verbesserungen machen. Landebahn weiterführen nach... Nach... nach, nach. Nach S, nach N. Achso, nach Süden und Norden. Okay. Zu Asphalt verbessern, zu Beton verbessern, alles. Klar. Warum kostet denn Asphalt genauso viel wie Beton? Wollen oh, wir ein paar Papierlichter. Ah, das sind hier diese. Ah, okay. Ist sie. Äh. So? Vielleicht wir mal ein paar hier, ne? Ich denke mal die sind wichtig. Ich schlag von außen. Jetzt haben wir auch hier noch Lichter, also so wie die, die äh, Anfluglichter. Es, grafisch, also optisch ist es schon, schon schön, schön für, für eine Simulation, ne? Also das äh, muss man an dieser Stelle ja mal festhalten. Ähm, achso, genau, können Wir können mal gucken bei H. Verbinde dann Rollfahrt äh, mit dem Standplätzen. Okay, jetzt gucken wir mal, wie wir so eine Rollfahrt hier bauen können. Ich glaube, das ist nämlich hier irgendwo gewesen. Ähm, hier, Rollfeldfahrt. Dann ziehen wir den Rollfeldfahrt nochmal hier nach oben hin hoch und... So... Und dann. Das ist natürlich cool gemacht, dass wir so ein Rollfeldparty hier haben. So, und dann verbinden wir es nicht einfach alles. Und dann sind die Dinger halt nämlich, also dann können jetzt hier die Flugzeuge auf äh, hinrollen. Und wenn die jetzt hier oben mal fertig werden mit ihrer, mit ihrer, mit ihren Asphaltierungsarbeiten da. Sehr gut. Dann können wir dann verbinden. Haha! Magic. Okay. So, jetzt wird es Zeit, deinen ersten Flug anzunehmen. Im Augenblick können wir nur Flüge der allgemeinen Luftfahrt annehmen, da wir noch keinen Terminal haben. Dabei handelt es sich um kleine Flugzeuge, die von privaten Piloten geflogen werden. Zunächst, ja, Zuerst müssen wir sicherstellen, dass die Landebahn, die Flugzeugstandplätze und der Flughafen geöffnet sind. Wenn du damit fertig bist, sorge dafür, dass fünf Flüge der allgemeinen Luftfahrt bei dir landen, um diesen Schritt des Tutorials abzuschließen. Alles klar. Okay, das heißt, wir müssen erstmal die Sachen hier öffnen hier. So. Und dann mal öffnen, Ha! Ah. So, das Ding ist offen. Standplatz geöffnet, der ist auch geöffnet hier. Öffnen, öffnen, öffnen. Wir haben alles geöffnet, ne? Ah, hier, okay, allgemeine Luftfahrt, alles klar. Das müssen wir auch noch aktivieren hier, zack. So, also öffnen rein reicht nicht, sondern wir müssen es auch aktivieren. Das ist natürlich cool, dass wir auch äh, wechseln können. Und mittelgroße Flugzeuge sind noch nicht zulassen, alles klar. Das ist ja auch okay. So. Was die dann? Dann die wie viel gemacht Ah, ja, unter Betriebübersicht. So. Betrieb. Flughafen öffnen. eng, So. Ähm, Betrieb für allgemeine Luftfahrt das hier. Was nicht schon? Ah, hier allgemeine luftplatz da. Zack. Geöffnet. So, okay, wir müssen also mehrere Sachen beachten. Äh, um den zu öffnen. Oh, ist, okay. Das ist ja okay. Das ist ja okay. Hier warten unsere Arbeiter. Die schlafen jetzt hier im Freien. Das ist ja auch. Das ist vollkommen legitim. Äh, die wollen auch nichts anderes, haben sie uns gerade selber nochmal gesagt, dass sie nichts das anderes wollen. Jetzt gucken wir mal, ob die ersten Flugzeuge gleich mal landen. Oh, warte mal, da ist das da, oder? das erste Flugzeug ist da! Und wo kam der? Ähm. Von äh, Usuhuru International Airport. Also hier irgendwo aus aus der Ukraine! Ah, das erste Flugzeug aus der Ukraine ist da. Sehr gut. Hallo! Kommen Sie ran! Guck mal, Mann. Da fährt es. Das erste Flugzeug, was bei uns gelandet ist. Und es ist nicht explodiert. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, glaube ich, denke ich. Hoffe ich. Das gefällt mir. Auch wenn der Flughafen wahrscheinlich eine, reine, eine komplette Katastrophe ist, hier, was wir hier gebaut haben. Das ist wahrscheinlich alles andere als optimal. Ähm, aber ja. Ne? Man kann ja nicht immer alles haben. So, wo, wo stellt er sich hin? Der fährt durch. Der, der, hat, der, der fährt hier bis unten, oder? Oder oh, nimmt er den hier? Nimmt er den oder den? Nein, nein, nein, nein mal gucken. Nein. Ja, ich, okay, er ist nicht ganz durchgefahren. Dann stellt sich hier hin. Ich glaube, seine Trag. habe ich gemalt. Ja. Ja, jetzt steht er hier im Park. Cool. Das ein Drohnenbaron oder so. Wunderbar, das erste Flugzeug ist gelandet, wir haben es... Oh, da kommt schon das zweite. Okay, wo kommt das her? Äh, das kommt aus Kroatien. Okay. Ähm, ist um 7.04 Uhr ist es gestartet. Nee, warte mal. Ah, ne, um 7.04 Uhr gelandet. So, steht er bei uns hier 3 äh, Stunden und 4 Minuten. Und äh, hebt um 10 ab. So, äh, Wahrscheinlich müssen wir jetzt nächstes mal irgendwie Kraftstoff oder sowas besorgen. Aber das machen wir dann im zweiten Tutorial, Jetzt im zweiten, im zweiten äh, Video. Ja, das war nämlich der erste Teil von äh, Airport CEO hier bei Metalizer. Wenn ihr Bock habt, äh, schreibt das unten in die Kommentare rein, ob es euch gefällt, ob es euch nicht gefällt. Ähm, und was ihr vielleicht noch sehen möchtet hier, dann oder wenn ihr Fragen habt, Anregungen und so weiter, und so fort, alles unten in die Kommentare rein. Ne? Ähm, und wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefällt, lasst doch gerne einen Daumen nach unten da. Aber wenn ihr einen Daumen nach unten da lasst, dann schreibt doch in die Kommentare rein. Warum ihr den Daumen nach unten da gelassen habe. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, bis zur nächsten Folge. Ja, euer Metalizer. Also.